Jeder von uns weiß, dass das Fahrwerk und das richtige Motorrad bzw. das richtige Setup am Motorrad wichtig ist. Doch wie wichtig ist es überhaupt und vor allem woher soll man wissen, was denn eigentlich gut ist? Genau um das hier geht es in diesem Video, um genau zu sein der Teil 3 meiner Geschichte mit der ZX10R. Spannendes Thema, bleibt dran! So, entschuldigt mir bitte hier die Sonnenbrille, aber ich bin hier in Cartagena, im schönen Spanien und die Sonne brennt runter und äh, sonst muss ich die Augen so zukneifen. Das ist sehr anstrengend. Es ist noch Betrieb hinter mir, aber man sollte das, man sollte mich dementsprechend gut hören. So, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich mit der Cava hier ja, so eine Story mache. Von dem ersten Eindruck bis hin, der zweite Teil waren wir beim einstellen Und jetzt konnte ich hier in Cartagena mal zwei, drei Tage für mich, mit meinem Geschwindigkeitslevel fahren und habe eine sehr, sehr interessante Erkenntnis, was das Thema Fahrwerk anbelangt, gemacht. Und zwar hatte ich bei dem Motorrad, sie steht hinter mir, gut ausschauen tut sie auf jeden Fall, äh, habe ich mit dem Motorrad am Anfang Probleme gehabt, dass ich diese engen Radien führen habe können. So, das heißt, alles was nicht auf der Bremse war. Also ihr wisst ja, ich lerne ja sowieso und schneller Motorradfahrer rennen oder der Rennen fährt, muss ja immer in die Kurve hineinbremsen. Das, das schieben wir jetzt mal weg, aber das, das wissen wir. Wenn nicht, dann kennst du meine Videos noch nicht. Äh, so, jetzt ist es bei dem Motorrad so gewesen, dass ich alles, was ich im Endeffekt auf der Bremse gemacht habe, das heißt, am Kurveneingang, am Ende der Geraden, so kurz vor dem Scheitelpunkt, hat das Motorrad exakt das gemacht, was ich wollte. So, Das Problem war allerdings, dass das Motorrad ab dem Zeitpunkt, wo ich die Bremse gelöst habe und nur daran gedacht habe, an das Stützgas zu gehen, sofort weit lief. Also weit lief für denjenigen, der es nicht weiß. Das heißt... Ich konnte den Radius nicht halten, ich konnte nicht diese Linie weiterfahren, sondern war ich beim Tom, das habe ich im Teil 2 gezeigt, der Tom hat mir das Fahrwerk einmal eingestellt und er hat gesagt, es war viel zu hart in der Dämpfung, es hatte zu viel Federvorspannung, äh, ja, das war, da haben wir mal ein Grundsetup gemacht. So, dann haben wir mal geschaut, was haben wir für Komponenten drin etc., Luftpolster, was ist für Feder drin, wir haben eine weichere Feder, wir haben statt einer 10er und einer 10.5er vorne, haben wir zwei 95er reingemacht wo ich am Anfang der Meinung war, das ist viel zu soft, haben auch viele in die Kommentare geschrieben, dass es viel zu soft ist, aber, so, dann war ich in Valencia jetzt letzte Woche, ich habe Instruktion gemacht, so, es zwar schon zügige Schüler dabei gehabt, aber nicht so schnell, dass ich das hätte genau, exakt, hundertprozentig immer sagen können. Haben aber am Fahrwerk schon währenddessen immer noch weiter gedreht. So, und dann wurde es tendenziell besser, aber es war noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar, ich möchte mir jetzt mal behaupten, so eine Erkenntnis über ein Fahrwerk oder so ein Gefühl dafür, entwickelt man nicht von den einen auf den anderen türen sondern man braucht da durchaus ein paar Hörens. So, und als der Tom das dann weicher gemacht hat und ich in Valencia ähm, die Instruktionen gemütlich gefahren bin, habe ich festgestellt, dass das Motorrad, durch das, dass es jetzt weicher war, habe ich es besser gemerkt, muss man nur sagen. Hatte das Motorrad ein Balanceproblem. Das heißt, es, es hat kein Dämpfungsproblem gehabt, weil das kann das nicht, nicht wegbringen, sondern es hat ein grundsätzliches Geometrieproblem gehabt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich die Bremse gelöst habe, das heißt, das Gewicht von der Vorderachse weggenommen habe und das Motorrad in Neutralzustand ging, habe ich gemerkt, dass das Motorrad zwischen hinten und vorne pitcht. Und zwar nicht pitchen in der Hinsicht, dass es so richtig durchfedert und walt, sondern es war, ich möchte es jetzt mal beschreiben. Ohne physikalischen Hintergrund, dass jeder versteht, und so, so verstehe ich es auch. Das Motorrad war so neutral, dass es gereicht hätte, den Kopf 5 cm zu bewegen, dass das Motorrad zwischen hinten und vorne balanciert ist. Und das ist nur in der Stützgasphase der Fall gewesen. So, jetzt ist die Stützgasphase natürlich die Phase, da wo ich mein meiste Schräglag habe, da wo ich am langsamsten bin und da wo ich das Motorrad so lange drehe, bis ich richtig positioniert bin für den Ausgang. So, was ist passiert? <lacht> Witzig, aber echt, echt schwierig. Zu, also war fast, ja nicht unfahrbar, aber puh, anstrengend. So, jetzt ist das Motorrad durch das, dass es in dieser 1 Sekunde oder vielleicht sonst 2 Stützgasphase hin und her balanciert ist zwischen hinten und vorne. So, was macht das Motorrad, wenn es nach vorne balanciert? Es federt weiter vorne ein und es lenkt weiter ein. Was passiert, wenn es vorne ausfedert und hinten reingeht? es federt vorne aus und es lenkt aus dem Radius heraus. Das heißt, mit der Bewegung von vorne nach hinten hat es automatisch mitunter die Schräglage verändert. Nicht um 10 Grad, aber du hast gemerkt, es lenkt. Es hat quasi angefangen zu lenken. So, Desto härter oder später man bis zum Scheitel oder sogar über den Scheitel hinaus bremst, ist das Thema weg. Bloß wenn du das nicht machst, und das kannst du nicht immer machen, es kommt auf die Kurve davon, wenn es lange Radien sind, dann kannst du nicht über den Scheitelpunkt drüber bremsen. Funktioniert nicht, das fliegst du vorher auf die Fresse. Das heißt, du musst vorher die Bremse lösen und langsam genug sein, um Stützgas anzulegen. Jetzt haben wir natürlich viel telefoniert mit dem Tom zusammen, haben wir viel probiert. Federvorspannung hinten vorne nochmal geändert, Dämpfung natürlich geändert, nochmal zusätzlich geändert, um zu sehen, können wir das Problem dämmen. Sondern habe ich gemerkt, desto mehr Federverspannung ich hinten gemacht habe, das heißt, umso höher ich sie hinten ankommen habe, umso besser wurde das. Weil ich mehr Gewicht nach vorne bringe. Mit einem großen Nachteil, der Grip ging verloren hinten, hinten. So, was ich natürlich auch nicht will. So, also was machst du jetzt? Okay, äh, glorreiche Idee vom Tom unter anderem und noch ein paar mehr Fahrwerksspezialisten, mit denen ich in, in, in Valencia zusammen habe. Gabel durchstecken. 5mm. Ja, sage ich ja, gut, hm. haben wir ein bisschen Probleme gehabt, weil die, die hat, das Motorrad hat schon den anderen äh, Lenkkopfwinkel drin, das Lenkkopflager, somit die Gabel steht schon ein bisschen aufrechter, möchte ich jetzt sagen, oder, ne? äh, und somit hat man ein bisschen beim Bug Probleme, also wir konnten nur 5 mm durchgehen, ähm, und du wirst es nicht glauben, aber das Problem war weg. Durch diese 5 mm haben wir die Last des Motorrads, die Balance des Motorrads tendenziell nur einen Tacken, nicht viel, nur einen Tacken weiter nach vorne gebracht, dass dieses Problem wie weggeblasen war. Und jetzt wurde es so interessant, weil wir haben jetzt zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Na drei. Erstens, es balanciert nicht zwischen vorne und hinten, das heißt ich kann den Radius führen. Zweitens, es ist viel ruhiger in dieser Situation. Und das ist ja das, was ich will. Ich will, dass am Scheitelpunkt der Kurve, das ist die heikelste, also die zweite Phase, die, die heikelste möchte ich jetzt behaupten, ist noch auf der Bremse kurz vorm Scheitelpunkt und die zweite ist die, wenn die Bremse loslässt und dann in deine Maximalschräglage gehst. Und da will ich, dass das Motorrad, da muss es muss wie die Ruhe vom Sturm sein, da darf nichts passieren, da darf da darf kein, ich möchte keinen Zucker in den Motorrad spüren, ich will gar nichts merken davon. Nichts. Und, und das haben wir damit geschafft. Zum einen kommt aber noch was dazu, was ich gleich noch erwähne. Und drittens, das Motorrad ist trotzdem agiler worden, liegt vermutlich daran, dass es besser lenkt, obwohl es, wenn es natürlich jetzt vorne tiefer ist, eigentlich müsste. Schwerfälliger sein, weil die Hebelwirkung weniger ist. Das heißt, desto höher die Vorderachse ist, umso besser hebelt es eigentlich, umso agiler ist es. Aber natürlich nicht dann, wenn es vom, vom, vom Einfederweg her nicht passt. So, und die Kaver ist einfach die ist so steif im Rahmen, die muss voran so soft sein. So, und jetzt bin ich hier in Cartagena und habe zwei 95er Federn mit, ich habe 85 Kilo ohne Montur. In der Yamaha habe ich auch 200er Federn drin. Aber hier ist es anders. Durch das, dass die Balance vom Motorrad anders ist und der Rahmen steifer ist, reichen zwei 95er Federn. Und jetzt sieht man schön, dass ich am Eingang der Kurve, ich habe dem Fotografen extra gesagt, er soll man bitte nicht am Scheitelpunkt bei mir fotografieren, unter anderem, sondern kurz vorher, da wo ich quasi noch auf der Bremse bin. Ich will quasi, weil ich habe keine Federweg-Sensorik, keine Data recording jetzt weiß ich es nicht, aber ich wollte es vom Foto her bestätigt haben und siehe da, man sieht jetzt exakt, dass quasi zwischen Einlenkvorgang und Scheitelpunkt, wo du so 30, 35 Grad stecklager hast, noch auf der Bremse, nicht mehr so stark wie auf der Geraden natürlich, die Gabel jetzt immer noch schön drin hängt und ungefähr nur noch 2 cm Restfederweg hat. Und genau das ist das, was ich will. Das soll so soft sein, dass das da vorne drin stecken bleibt. Und dann diese engen Radien führt. Und jetzt kommt der Clou. Ich hatte den Vorteil, dass ich bisher immer Motorrad... Ich meine jetzt, die, die, die, die Yamaha, die von Yard kamen, die waren natürlich perfekt vorbereitet. Da kannst du dich draufsetzen, da kannst du einen Affen draufsetzen, der kann damit fahren. Also ich bin zwar kein Off, aber du verstehst, was ich meine. Es ist so einfach zu fahren gewesen, dass ich quasi gar nicht verstanden habe, wie kann jemand nicht solche Linien fahren? Und mich haben die Leute immer gefragt, wie kannst du diese Radien fahren? Wie, wie machst du das? Und wie ich mit, dem, mit der Kawa das erste Mal gefahren bin, mit dem total verkehrten Fahrwerksetup, da konnte ich das auch nicht. Wenn ich das Foto vorher und jetzt anschaue, vorher hatte ich solche Unterarme und, und konnte keinen Radius führen und, und, und habe kein Vertrauen zum Motorrad gehabt. Das hat sich bewegt, das hat gewackelt, das hat nichts zurückgegeben. Und jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt merke ich, wie soft es ist, jetzt gibt mir das Motorrad das Vertrauen. Also wenn du zum Beispiel jetzt ein Motorrad hast, wo du fahrst wo du fährst, hast kein Vertrauen lass dein Fahrwerk überprüfen, weil da kann der beste Fahrer nicht fahren damit, wenn das Fahrwerk nicht passt, kann keiner damit fahren. Nicht, nicht jemand, der einigermaßen bei Sinnen ist, der sagt, irgendwie fühle ich mich nicht hundertprozentig wohl, ich lasse es lieber oder ich gehe nicht schneller oder, oder ich ne? so nach dem Motto. So, und jetzt bin ich wieder zu Hause, angekommen bei, angekommen bei meinem Fahrstil. Jetzt kann ich wieder so fahren, wie ich möchte. Natürlich purzeln auch dementsprechend die Rundenzeiten. Ich bin jetzt hier mal äh, hohe 38 gefahren in Cartagena mit einem neuen Reifen. Jetzt ist der Reifen schon ziemlich im Arsch. Jetzt bin ich so 1,40, 1,41, äh, viel Verkehr gehabt. Schwierig zu sagen. Ähm, Habe jetzt hinten aber nur ein Bridgestone Medium, also nicht den Soft oder nicht den 3LC drauf gehabt. Und vorne das VM Soft Rad. Der Grippe in Cartagena nebenbei, viele Fragen. Ja... Kann besser sein, ist nicht so schlimm, wie viele schimpfen. Findet ich, also ich mag es, wenn es hinten ein bisschen kontrolliert leidet. So, was gibt es noch? Warum haben wir das noch verbessert? Und zwar kann man bei der Kawa sehr viel einstellen, wenn man einen Computer hat, die passende Software und ein Kabel. Und da ist der Sascha von Moto67 gewesen in Valencia, ich verlinke den gerne unten. Der war so nett und hat der hat schon Erfahrung mit dem Motorrad und hat mir mit, diesem, mit dieser Kit Elektronik hat der mir die... Nein, anders, anders. Was das ganze Balanceproblem noch zusätzlich verstärkt oder verschlimmert hat, war, dass das Motorrad sehr schwierig von der Gasannahme ist. Wenn du da Kit-Kabelbaum, Kit-ECU, was das ja hat, einbaust, dann ist, sobald du 0,08% an der Drosselklappe, also an der, am Gashahn anlegst, kriegt die Drosselklappe 100% irgendwie. Also die geht zwar nicht 100% auf, aber sie kriegt 100% Ansteuerung. Was immer so ein... Also so ein quasi, wenn du denkst nur dran, dass du jetzt ans Gas gehst, und mach die und das, du kannst es gar nicht so, das funktioniert nicht. Das ist, du kannst nicht so soft ans Gas gehen, dass das... Und das ist sogar Drehzahl... Sorry. Das ist sogar Drehzahl abhängig einprogrammiert gewesen. So, und der Sascha hat mir da jetzt wirklich was Geniales programmiert, dass das total smooth ans Gas geht. Hat man zusätzlich noch die Fuel Cut ausgeschaltet. Fuel Cut ist quasi, dass die wenn du nicht mehr Gas gibst, dann hat die vorher nicht mehr eingespritzt in der Anbremszone. So, und jetzt hat er das ausgeschaltet, jetzt, jetzt, jetzt spritzt die noch ein bisschen ein. Motorbremse ist minimal weniger, aber immer noch genug. kannst auch extrem viel einstellen von der Motorbremse. Und jetzt säuselt die, auf bayerisch gesagt, so ein bisschen hinterher. Das heißt, die spritzt nach wie vor ein bisschen ein, dass diese Übergänge von Brems loslassen, Rollphase, Stützgas anlegen, viel softer und smoother wird, was jetzt in Kombination mit, der, mit dem, mit dem Balance-Setting jetzt endlich so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte. So, und jetzt seht ihr mal, wie schwierig das eigentlich ist. Und ich denke, ein Motorrad, das umso mehr ein Rennmotorrad ist, das ist ja ein Rennmotorrad. Kawasaki hat da alles reingepumpt, was sie im Regal gefunden haben. Und umso schwieriger, schwieriger wird es, das Ganze aufeinander abzustimmen, umso... Ja, ich möchte jetzt sagen, manche Serienmotorräder aus der Schachtel funktionieren besser, einfacher als wie ein Rennmotorrad, das falsch abgestimmt ist. Und, und ich sehe ganz viele Fahr Fahrwerke von, von Rennstreckenkollegen, wenn man drückt, das ist viel zu hart. Und die haben diese Probleme, die ich damit gehabt habe, wie das nicht eingestellt war. Und jetzt muss ich fast meine Meinung revidieren, wo ich gesagt habe, die Kava hat keinen Bock auf, auf Schräglag. Die hat jetzt richtig Bock auf Schräglag und so transparent über das Vorderrad. Poh, eine Schau gewesen. Wir haben hier wirklich in Cartagena, obwohl der Grip nicht so gut ist wie in Valencia, wirklich in fast jeder Kurve Ellbogen am Boden gehabt, ohne dass ich das wollte, sondern es ist einfach so schräg gegangen und so viel Vertrauen, so viel Feedback gehabt vom Vorderrad, dass das einfach immer ging. Also wirklich, wirklich cool. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich wirklich, jetzt bin ich wirklich zufrieden. Schreib's gerne mal in die Kommentare, ob du so eine ähnliche Erfahrung schon mal gemacht hast. Oder ob du jetzt vielleicht durch den Weckruf der Meinung bist, naja, vielleicht könntest du das gleiche Problem haben, was ich vorher mit dem falschen Fahrwerk gehabt habe. Schreib es mal in die Kommentare, vielleicht kann man sich gegenseitig da ein bisschen unterstützen, äh, im Zweifelsfall Fahrwerk überprüfen lassen. So, wenn jemand nach Cartagena geht, es sind ein paar ähm, Gerüchte, griptechnisch. also wie gesagt, äh, ich bin jetzt mit einem Bridgestone Medium Hinterrad 38 hochgefahren, äh, vorne das VM Soft, da gibt es auch ein paar Gerüchte, dass die vorne vorne aufreißen sollten, ähm, hat er nicht gemacht, also wirklich picobello. Ähm, was der Soft, und da, da gibt es eh noch ein Review, aber was der VM, der VM, nicht der V02, der alte, VM Soft, so gut macht ist, das lenkt ein wie auf Messerschneide. Muss mal probieren, falls du noch nicht gefahren bist. Also echt gut. Macht Spaß. So, ich wollte jetzt keine neuen Reifen mehr hinten aufmontieren, weil der war jetzt fertig. So, Ich habe jetzt deswegen noch für euch das Video gemacht. Ich denke, das ist wichtiger, als jetzt noch die letzten zwei Turns auf Biegen und Brechen ausnutzen. Äh, morgen geht es im Flieger nach eineinhalb Wochen Spanien wieder heim. Jetzt bin ich wieder zurück. Bleibt dran, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Darf den Kanal natürlich auch gerne abonnieren, wer mich noch nicht kennt. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.